Ähm, ich bin nicht bei Facebook. Ich würde vermutlich ähm, auch nichts parteipolitisches schreiben. Ähm, ich würde aber schon mich dazu äußern, dass ich für eine tolerante Gesellschaft eintrete, dass ich für soziale Werte eintrete, ähm, mich alle gegen alles ähm, stelle, was antidemokratisch ist und ähm, dass ich das auch, dass ich dafür äh, stehe. Das ich, würde ich offen bekennen.